wieder rausgefahren hatte ja jetzt Corona bin jetzt noch eine Woche zu Hause also bis Freitag Freitag muss ich wieder arbeiten und habe mich am Freitag freitesten können Freitag war ich wieder clean Dienstag noch nie da war ich zum Test da war ich noch positiv und bin dann Freitagabend nochmal hin und ja, da war ich wieder sauber. Habe jetzt zu Hause nochmal einen Test gemacht, der war auch sauber. Und da habe ich jetzt gleich erst mal die Chance genutzt und bin jetzt nochmal Sonntagabend eigentlich nicht weit. Weit kann man uns ja nicht mehr leisten bei den Spritkosten. Ich bin hier weiß ich, 15 Kilometer vor Dresden auf dem so kleinen Berg und will da morgen eine kleine Runde laufen. Ich hoffe mal, es klappt, weil die hatten festgestellt, Corona günstig der Trombose irgendwie und ich habe jetzt im Bein eine Thrombose. 60 Thrombosestrümpfe habe ich gekriegt und muss jetzt hier ja jeden, jeden Abend ein bisschen Blüfferdunner spritzen im Bauch und ja, nichtdestotrotz will ich morgen meine kleine Runde laufen, ich hoffe mal es klappt, weil ich habe das Fing mit Corona an wie so eine Seh Sehenscheidenentzündung Sehenscheide fühlt, fühlt sich das an. Und Haken hier in der Ferse, tut halt weh beim Laufen. Wenn ich jetzt ein paar Meter gelaufen bin, fängt es an. Mal sehen, wie weit ich morgen laufen kann, ob ich nie, ob ich nie gleich den Berg runter bin und wieder hochgehe. Und ja, wird nicht. Lassen wir uns überraschen. Aber ich möchte halt einfach mal wieder raus. Nachdem ich jetzt eine Woche eingesperrt war, oder zwei Wochen genauer gesagt, musste ich halt wieder raus. Hier draußen, das zeige ich morgen mal, gibt es noch eine kleine Rasthütte in einem Feuerplatz. Vorher habe ich jetzt 10, -10, 10% gemacht. Ich habe da hinten ein gemütliches Pilz getrunken. Dann wurde es aber jetzt langsam ein bisschen frisch. 10 Grad sagt so auch Ich habe mich jetzt erstmal ins Auto gesetzt. Trinken wir mal eins und dann gehen wir irgendwann ins Bett. Gucken wir wir Fernsehen. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder mein Mikrofon hier an, aber wenn alles aus ist hier im Auto, geht das ja einigermaßen. Da gibt es keine Nebengeräusche, da kriege ich eigentlich ganz guten Ton hin mit meinem Mikro, das es in der Kamera ist. Ich habe verschiedene Bilder von der Kamera gesehen. Die Eken h H9 H9R, R wie Remote Control, also Fernbedienung. Da habe ich, das habe ich jetzt allerdings nicht mit, so ein kleines Armband dazu, da kann ich dann auch noch drücken. Aber da das sowieso nach 5 oder 10 Minuten ausgeht, bringt das sowieso nicht viel, weil du die, die Kamera nicht aus dem Schlafmodus rausholen kannst mit der Fernbedienung. Das ist nur, wenn du mal, ich sag mal, Stückel, Stückel, fotografieren willst, wie der ankommt oder sowas. Da habe ich auch ein paar Vergleichsvideos gesehen von der Eken und von der, wie die teuren GoPro. Von der Eken und der GoPro, der ist ungefähr von der Größe her dasselbe. Die ist sogar noch ein bisschen kleiner, würde ich bald sagen. Ich habe die GoPro noch nie in der Hand gehabt, aber meines Erachtens ist sie ein bisschen größer. Die Vergleichsvideos, die ich damit gesehen habe. Da fand ich, die Eken macht bald ein besseres Bild, aber ist vielleicht Geschmackssache. Manche sagen, Ton ist auf alle Fälle bei der GoPro besser. Zumal bei der GoPro hast du ja noch die, die Option, ein externes Mikro anzuschließen. Das kannst du hier leider nie. Heute gibt es auch viele, viele Bastelvorschläge, dass du das. Original-Mikro hier ausbaust und stattdessen eine, eine Buchse reinmachst. Ein Multicash soll aber wirklich bloß eine Dose versteckt sein, wo sie nie erklärt haben, wie du hinkommst, weil die ein bisschen irgendwie, da musst du irgendwo über den Bach drüber. Vielleicht gehe ich jetzt halt gleich die Runde hinten rum, gucke ich mir dann nochmal an. Dann laufe ich noch ein Stück weiter, da ist eine Kirche, da gibt es ein Multicache möchte musste halt gucken, wie viele Fensterscheiben da drin sind, wie viel Fenster der Turm hat. und waren ein paar Fragen und danach kannst du dir dann die Koordinaten ausrechnen, wo die durch versteckt ist. jetzt gucken wir noch ein bisschen Fernsehen und dann gehen wir uns bitte. Auf alle Fälle schön, mal wieder rauszukommen hier. Eine Woche nur zu Hause stecken und nur... wollen nur dreimal draußen immer beim Arzt und immer testen. So. so, jetzt haben wir alles dicht. Da brauche ich bloß jetzt alle drei Sätze vorklappen, die Decke wegziehen. So, das ganze Gelumpe kommt auf den Fahrersitz Und bei fertig. Und fertig. Nacht Leute, bis morgen. im Elektroismarkt Es gibt schon mal ein und eine Waffe Gestern im Auto zu ich an gedacht, weil ich zum Frühstück mit habe Ob ich nur für Fremdkampf habe hab ich immer im Auto Und immer man, das es noch zum Frühstück. Hinten im Berg ist übrigens Stolpen zu sehen, also wer die Bogenwald besichtigen will, kann auch am besten hier schlafen und dann früh blöd rüberkommen. mal etwas Geschichte, wo wir gerade dabei sind. 1813 waren hier die Russen und die Preußen, haben, haben auf dem Berg Stellung gehalten und sich gegen Napoleon verteidigt. Dabei ist der Ort da hinten, das Schmiedefeld, bis zwei hier 300 Meter weg, wurde stark zerstört. Die Kirche haben sie dafür auch geschossen, hatte ich gelesen. Heute gibt es auch einen Gäste der Kirche, den wollte ich aber heute nie machen. Weil ich finde es super angenehm warm heute. Weil zumindest wenn man im Sonne steht. So, ich stehe hier auf dem Kapellenberg und jetzt gehen wir los. Mal sehen, wie weit wir kommen. Durch Corona habe ich ja jetzt eine scheiß Trampose im Fuß, im Band. Ein bisschen zu zweit, mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, wenn ich ein Stück laufe. Bewegung ist ja eigentlich gut, wenn man Trombose hat. wir sehen, wie sich das entwickelt. Ja, noch <lacht> Rückschläge heute. Erst fahre ich meine Drohne gegen Baum. Ich habe mir eine andere App besorgt, mit der die Drohne mich auch verfolgen kann. Und habe mit der Einstellung nie aufgepasst. Und hatte 20 später Abstand, aber in die falsche Richtung gestellt. Und als die dann losflug auf die Position, wo ich gedacht hatte, flog die genau gegen den Baum, weil ich halt genau die 180 gedrehte Richtung eingestellt hatte. Jetzt sind zwei Propeller abgebrochen. Hängen geblieben ist ja nie, kaputt gegangen ist ja weiter. Aber jetzt kann sie erst mal nicht fliegen. Ersatzpropeller habe ich da, die hast du ja mitgekriegt. Die muss ich bloß erst mal wechseln, die habe ich jetzt nicht mit. Zum Beispiel den kleinen Schaden zu werfen mit. geht jetzt halbwegs, wenn man sich halbwegs eingelaufen hat, tut es zwar ein bisschen weh, aber es ist ertragbar. mit meiner Wander-App muss, oder mal ein bisschen rumspielen und probieren. Ich dachte ja immer, nach 30 Meter nach rechts, nach 70 Metern nach links, jetzt nach rechts, die macht, oder wollte ich schon über den Bach drüber weg. Allerdings, ja, das könnte mal irgendein Steg oder sowas gewesen sein. Das ist so ein Weg. <lacht> ja, das ist ja auch der richtige Weg tatsächlich, den ich mir rausgesucht habe. Ist auch richtig in der Wanderkarte als Weg eingezeichnet. Würde auch gehen, wenn das Wasser nicht so hoch wird. Hat wahrscheinlich bisschen Hochwasser jetzt dafür. Aber ich habe jetzt auf der halben Strecke aufgegeben, weil die Steine auf der anderen Seite sind zum Teil ganz im Wasser. Einer hier vorne auch, aber der ging noch. Aber laufen wir da vorne rüber, müssen wir mal gucken. Aber das scheint okay. eine richtige Brücke zu sein, wo ich hin will, wo der dann liegt. Müssen wir mal gucken. Ja, hier haben wir dasselbe Problem. Der Cache ist eingezeichnet in der Hütte da drüben. Steht auch so in der Beschreibung. Aber hier ist gar kein richtiger Weg um rüber zu kommen. Obwohl es in der Wanderkarte ja eingezeichnet ist. Früher lagen hier vielleicht auch mal mehr Steine wie da hinten. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es hier nur noch eine Schlecklein, aber da bräuchte man einen zweiten Mann, um die drüben zu spannen. So, hier haben wir die Kirche. Hier gibt es ein Multicatch. Hier fallen zuerst die vier Säulen auf. Das war beschrieben. Die Fenster vom Turm sollten wir zählen. Ach ja, Adler, was hält er in seinen Krallen? Das hatte ich mir eigentlich abgeschrieben gehabt, nach was man hier alles gucken soll. Dummerweise habe ich den Zettel nie ausgedruckt. Natürlich auch nicht. Wird so nicht ich habe es zwar im Mundreif gespeichert, aber auf dem Handy macht es nicht immer die So, jetzt ist noch nach der Anzahl der Scheiben in dem Fenster gefragt. Oh, viele. Ach, das klappt schon wie bei nie. Ich kipp's ab. Ja, ich komme mit den Zahlen, die ich rausgekriegt habe, kurz vor Kamens raus. Das passt nicht ganz. Also rechne ich das zu Hause nochmal in Ruhe nach. Komme ich komm vielleicht wieder mal hierher. Thank you. Ja, Bildmitte da hinten genau ist der Berg wo ich stehe. Und jetzt bin ich schon wieder zu weit, aber zurückgehen will ich nicht nochmal. Gerade hat man die Sonne in meiner Heckscheibe spiegeln sehen. Das Auto selber habe ich nicht gesehen, aber das kann durch meine Heckscheibe gewesen sein. Würde vom Winkel genau passen. Ja, vorhin waren wir da drüben. Oh, ja, so. War mitten in der Schale der Cash war hier unter der Sitzbank verstanden. Wurde 1996 erbaut. Da sollte wahrscheinlich auch hier eine Brücke mit hin. Wahrscheinlich sind dann die Gelder auch nicht in die weggekommen. Die Frau da drüben, die guckt auch gerade so komisch herüber. Die konnte wahrscheinlich nicht so gut, dass es tatsächlich welche gibt, die hier langlaufen. Ja, mein Navi quatscht mir ein bisschen zu weil Teilweise ist ja jede Biegung mit angezeichnet. Wenn der Weg eine kleine Kurve macht, dann sagt die ständig rechts, links, rechts, links. Ja, ich bin jetzt doch hier rüber, weil ich nie ganz so weit laufen wollte. Ich ja immerhin noch, jetzt noch anderthalb Kilometer oder so. Ich musste aber ins Wasser steigen, weil zwischendrin hat es den Stein weggespült. So einen großen Schritt konnte ich nicht machen. Aber das geht ja hier bloß ein bisschen her. Oh, und die Socken kann ich auch im Auto dann wieder wechseln. Ein paar andere Schuhe habe ich auch im Auto. Wir haben mal ganz interessant was die hier machen. Die haben hier drei große Gasbehälter. Wasserstoff, Sauerstoff und Argon. Hab mich geirrt. Wasserstoff, Stickstoff und Organ? So, geschafft. Übrigens hier in der Schutzhütte gibt es ja auch noch einen Cash. Den habe ich mir aber schon vor zwei, drei Jahren geholt. Ich kam mir übrigens vorhin noch eine Frau entgegen hier. Mit Kinderlaufen und Freilaufen Der Katze war die spazieren. Aber als die Katze mich gesehen hat, hat sie sich in ihrem Baum versteckt. Und gewartet bin ich wieder weit weg <laughs> oder